Politische Funktionen auf Zeit, das war eine der Leitlinien grüner Basisdemokratie. In der Praxis wurde das nicht verwirklicht. Peter Pilz sitzt nach 25 Jahren immer noch im Parlament, auch wenn er schon 1990 seinen Rückzug angekündigt hat. Wenn ich jetzt noch ein zweites Mal ins Parlament komme und nochmal vier Jahre Parlament mache, dann habe ich acht Jahre hohes Haus hinter mir. Und ich sage ganz, acht Jahre sind genug, So lang so lange ist ein Leben nicht, dass man nur eine Geschichte in dem Leben machen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich eine Garantie abgeben kann, dass ich weitere 25 Jahre im Parlament bleibe. Aber es deutet sehr viel darauf hin, dass es mir noch etliche Zeit ziemlich Spaß macht.